Hallo und herzlich willkommen zu Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Dies ist Folge 43 der zweiten Staffel und sie trägt den Titel Alleine in der Dunkelheit. Das ist mal wieder eine Podcast-Premiere und somit ist das Gedicht auch aus dem Jahre 2022, denn es ist ganz frisch und es wird erscheinen in der Kategorie Philosophisches. Ja, ähm, da bin ich wieder. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich kann das leider von mir immer noch nicht behaupten, weil ich weiß nicht, ob das immer noch die Auswüchse von Corona sind oder ob ich auf meine alten Tage jetzt doch noch mal vermehrt Migräne bekomme. Alles ist möglich. Auf jeden Fall nutze ich jetzt mal diese... Ja, ich sag mal, äh, kurze Episode, wo es mir jetzt hier einigermaßen gut geht und äh, nehme diese Folge auf. Reklamen. Auf meiner Internetseite www.poetrycop.de findet ihr alle meine Gedichte und äh, auch die Zugänge zu meinen sozialen Kanälen, da gibt es eine eigene Unterseite für, da könnt ihr dann drauf gehen und könnt da mal schon mal so gucken, was da so los ist. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr mich da dann auch äh, unterstützt und äh, mir da dann auch folgt. Ähm, ihr könnt dort natürlich den Podcast hören und für den Podcast auf der dazugehörigen Unterseite spenden und äh, ja es gibt halt da vieles zu erkunden und äh, zu stöbern und ich würde mich freuen, wenn ihr das tut und wenn ihr auch diesen Podcast hier irgendwo auf einer der großen Plattformen abonniert und ihn dann auch äh, ganz ehrlich bewertet. Schluss, Schluss, Schluss. In letzter Zeit habe ich einige Dinge erlebt, die mich in der Vergangenheit durchaus getriggert hätten. Um mir der Ruhe klar zu werden, habe ich das folgende Gedicht geschrieben. Alleine in der Dunkelheit da sitzt du in diesem dunklen Raum, weißt nicht, ist dies nun echt oder Traum. Du schaust von oben auf dich herab und gibst langsam die Kontrolle ab. Du kreist um deine eigenen Gedanken, während Hoffnung und Mut im Chaos versanken. Du drehst und drehst und drehst dich im Kreis, dein Herz wird hart und kalt wie Eis. An der Tür rüttelst du schon lange nicht mehr. Das gibt Deine Kraft gar nicht mehr her, weil die Angst vor dem, was da draußen liegt, jedes Mal über den Freiheitsdrang obsiegt. Du kannst nicht raus, aber auch nicht hier drinnen bleiben, findest keine Ruhe vor Deinem Leiden, denn was da nie seinen Schrecken verliert, ist, wenn über Dich die Depression regiert. Allein in der Dunkelheit beschreibt schon recht genau, wie ich mich während einer depressiven Episode fühle. Besonders schlimm ist für mich dann immer die Machtlosigkeit, mit der ich mich dann in mein Schicksal ergebe. Das dauert dann immer genau so lang, bis ich begreife, dass ich nicht ohne Möglichkeiten bin, solange ich mich auf mein Rettungsnetz aus Freunden, Familien, Ärzten und Therapeuten verlassen kann. Dieses Netz muss ich aber in den nicht-depressiven Zeiten pflegen. Solange ich dies tue, wird mich das Netz auch auffangen. Bemerke ich, dass ich mich zu wenig um dieses Rettungsnetz kümmere, ist es auch schon Zeit, es in Anspruch zu nehmen. Da ich weiß, dass ich mich im Moment darum kümmere, droht mir aller Wahrscheinlichkeit nach keine depressive Episode. Ja, ich weiß ja, dass mich auch der eine oder andere Depressive, natürlich auch weibliche Depressive und diverse Depressive mich hier hören und ich wäre total froh darüber, wenn wir da vielleicht irgendwie in einen Austausch kommen könnten. Nochmals, ich befinde mich zurzeit nicht in einer depressiven Episode. Ich äh, glaube auch nicht, dass ich da wirklich drauf zusteuere. Ja, aber ähm, mich würde interessieren, ob andere das auch äh, ähnlich versuchen, im Auge zu behalten, wie ich das tue. Und ähm, das könnt ihr mir ja dann per E-Mail, per Kommentar, in mein Gästebuch oder wie auch immer über die sozialen Kanäle schreiben. Da würde ich mich total drüber freuen und äh, das würde ich natürlich dann auch, wenn es denn äh, gewollt ist, äh, auch hier dann mal als Update vortragen. Ja, das war es für diese Woche. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und... Ähm, ich wünsche euch natürlich eine schöne Woche, habt eine schöne Zeit, habt schöne Tage, habt viel Spaß und vor allen Dingen bleibt gesund, bis es dann in der kommenden Woche wieder heißt, Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Bis bald, ciao, euer Thorsten.